Friede sei mit euch, Malik. Oh. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat mich. Bart euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Sagt mir, was ihr über einen Mann namens Talal wisst. Es ist eure Aufgabe, den Mann zu finden und zu töten, Altair. Nicht meine. Ihr solltet mich unterstützen. Sein Tod dient dem ganzen Land. Leugnet ihr, dass sein Tod auch euch dienen würde? Das sollte nicht eure Sorge sein. Aber eure Aktionen bereiten mir Sorge. Dann helft mir nicht. Ich finde ihn auch allein. Wartet, wartet. Es hilft nicht, wenn ihr wie ein Blinder durch die Stadt stolpert. Besser ihr wisst, wo ihr mit der Suche beginnen sollt. Ich höre. Mir fallen drei Orte ein. Südlich von hier auf den Märkten, entlang der Grenze zwischen den muslimischen und den jüdischen Vierteln. Im Norden bei der Moschee in diesem Viertel und im Osten vor der St. Anna-Kirche, in der Nähe des bab ari tores ist das alles? Es reicht, um zu beginnen. Und es ist mehr, als ihr verdient habt. Ja, der ist der Meinung, dass ich ein bisschen kacke bin. Hat nicht Unrecht. Hat nicht Unrecht, tatsächlich. So, also wir sind da. Wir legen los. Hier unten. Ein Teil kann ich halt nicht machen, wie gesagt. Äh, ja, wo war das? unten? Hä? Da. Ich visiere extra nicht an hier, weil sonst äh, kommt die Agro schon raus und das will ich eben nicht. Ach so ich. War nicht anonym. Oh! oh der Herr sei gepriesen. da wäre der Leiter gewesen. Super. Aber wer ist dafür verantwortlich? Ich. So, der hätte mich sicher gesehen. Wurfmesser funktionieren gegen Bosse übrigens nicht, das habe ich mal ausprobiert. Äh, wahrscheinlich ist das ein Grund daraus, weil wir dem Schluss immer noch so ein Gespräch haben mit denen. Und ja, das kann ich halt nicht so führen, wenn ich den von 50 Metern Messern die in den Rücken geworfen habe. Deswegen geht das wahrscheinlich nicht. Also sie überleben es einfach und äh, werden dann Agro auf dich und 10 äh, Soldaten ebenfalls. Aber das passiert hier die ganze Zeit, egal was man macht. Also da. Ach, na klar. Na klar, steht er einfach so da rum. So, mit einem Messer. Hey, ich will euch alle töten, deswegen bringe ich den Templum. Irgendjemand muss ich hier bestehlen. Das war, glaube ich, hier um die Ecke dann. Die da. Die stehen so verdächtig da rum. Wenn die Wache nicht einschreitet, liegt es an uns, etwas zu unternehmen. Was ihr ja. vorschlagt, ist Wahnsinn, aber notwendig. Wie viele mehr müssen verschwinden, bevor die Menschen sich erheben? Das geht uns nichts an. Noch nicht. Aber wenn wir weiter untätig sind, schon bald. Also, was schlagt ihr vor? Ich habe den Mann beobachtet und alles über sein Geschäft gelernt ich habe alles auf dieser karte verzeichnet er inspiziert sein lager jeden tag zur gleichen stunde dann schlage ich zu ihr habt also einen fetzen pergament das rettet euch nicht wenn ihr entdeckt werdet es schützt nicht vor schwertern oder pfeilen soweit wird es nicht kommen egal aber es ist ein risiko das ich eingehen muss wünscht mir glück mein freund fürwahr das werdet ihr brauchen Jo, ich übernehme eigentlich dem seinen Job. In dem Fall. Nö, nö, ist nix, ich bete nur da. Ich bin ein Gelehrter, ich überlege. Hm. Ja, tut mir leid. Hat er eine Sonnenbrille auf? Sieht voll so aus. Ne, das hat sonst eine Brille, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube, das sieht wegen der Verpixelung so aus, dass die alle Sonnenbrillen tragen. Finde ich voll lustig. Ich weiß ehrlich nicht, ob es sowas zu der Zeit gab. Wahrscheinlich nicht. Kann ich noch jemand? Komm, komm, komm, komm, komm. Jawohl. Ah, noch. Komm, jemand mit rein. Yes. So, jetzt aber. <lacht> Spun heavy. Okay. So, jetzt muss ich kurz gucken, ob ich in diesen Tempel reinkomme. Ohne Flagge. Ich habe erst zwei Jerusalem-Kreuze gefunden. Ja, ich bezweifle, dass ich da schon reinkomme. Ich gucke mal kurz um die Ecke, aber so wie es sowieso aussieht, glaube ich, kaum. Ach, ich bin dumm, natürlich. Dämlich. Ah ja, nee, doch nicht. Ah, nee, da geht es noch nicht rein. Alles klar, dann ist es auch wieder so ein Aussichtspunkt, an dem ich noch nichts erreiche. Dann gehen wir mal höflich Leute befragen. Aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu ergreifen. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Was steht ihr da herum? Geht! jetzt sterbt ihr. Wir werden ich habe euch nichts zu sagen sprecht mit mir oder sprecht mit gott es ist eure wahl ihr werdet ein werk nicht zunichte machen das könnt ihr nicht zunichte machen welches werk er bereitet sie für die reise vor oh, böse reise, wohin? sie sind in seinem lagerhaus und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Ist denn Akkon nicht der für Doktor? Vielleicht, gewesen. Aber nicht für euch. Ziemlich sicher, da war der Doktor. Das war doch Akon. Ja, ja, das war Akon. Tja, blüte gelaufen. Oh, wie schön sein Ellbogen bricht. <lacht> Der arme Typ. Also da hinten ist ein... Aussichtspunkt, den ich erreichen muss. Das wird dieser Turm da sein. Na, schau mal Nope. Oh, nicht noch mehr. Okay, der hohe -Hoh Turm ist, glaube ich, der nächste Aussichtspunkt schon. Weil meiner ist hier. Weg. Okay, wie komme ich da hoch? Nicht so. Fuck, hier habe ich keine Partisanen. Äh, ich mache kurz eine Runde. Und dann muss ich gucken, wie ich da hochkomme. Die sind doch... Da sind die. So, seht ihr? So, und jetzt kann ich eigentlich hier weg, weil... Die meisten sind mit Partisanen beschäftigt. Okay, vielleicht geht es hier hoch. Das sieht ganz ganz gut aus. Ich glaube, das könnte sogar sein. Und tschüss. Der ist tot. Okay, und jetzt komme ich auf den Turm hoch. Ich glaube, das ist doch der, den ich gesehen habe. Kannst du bitte. Komm, geht's hoch. Danke. Jawohl. Super. Perfekt. Der Junge hat drauf. So, dann haben wir das erledigt. So und schon sind wir beim nächsten Turm. Das geht ja ruckzuck. Okay, das ist ein Informant. So, ich will die einfach nicht haben hier. Wieso ist jetzt plötzlich ein Informant sichtbar? War das noch von diesem Turm hier? Lädt das erst nachträglich. Ups. Egal. Also hier mal kurz hoch. So. Ah, warte mal. Zuerst mal gucken wegen Mission. Kurz warten... ...und schauen. Ah, dachte ich mir schon. Pisst euch. Ey. Arschloch. Das wird mich ja davon abhalten, dass ich da durchkomme wahrscheinlich. Der macht einen scheiß Job. Die Handeln gegen den Willen Gottes haben sich verrückt und der Dreckiger Täglich. Stirb. Komm, ja. Schnelle Sache. Was denkt die Hört auf. Vorsicht, Herr. Nein. was ihr gerade vorbeikommt. Geht schnell! Gut, ich habe wieder Leben bekommen. <lacht> Direkt verloren wegen dem Fallschaden. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Ah, guck mal an. Kaffee! Kaffee! Kaffee! Kaffee! Oh, das geht so gut jetzt unterdessen. So, jetzt muss ich nur irgendwie hier hochkommen. Irgendwie, wie gesagt. Ich probiere jetzt mal über die Fenster. Ja, das sieht sauber aus. Nope. Da. Die Glocke wird auch länger nicht mehr benutzt, wahrscheinlich. Das war mein Fuß übrigens. Das ist ein älteres Ding einfach. Die Frage, wie ich da runterkomme. Habe ich doch richtig gesehen. Okay, und da hast du dann direkt eine Belauschungsmission auf dem Friedhof. Ne, in der Kirche drin. Okay, das ist in der Kirche drin. Jetzt muss ich dann nur noch irgendwie reinkommen. Was mal, wenn ich den mit einem Wurfmesser töte... Das habe ich weiß, sie haben mich gesehen. <lacht> ich wollte, dass sie die Leiche angucken gehen und ich mich hier reinschleichen kann. Aber gut, so geht's auch. Okay, dachte ich mir schon. Kann ich dann in die Mitte sitzen, oder muss ich an den Rand? Zeigt euch. Perfekt. Er ist ein Feigling. Wenn das Geld nicht wäre, wäre ich längst fort. Ihr seid entweder dumm oder blind. Oder beides. Warum sagt ihr das? Ihr sagt nicht, was geschah. Ich habe genug gesehen. Die Karawane wurde angegriffen und er hat sich davon gemacht. Nein, er ist nicht geflohen. Wie meint ihr das? Hast du vergessen, was aus den Angreifern wurde? Sie wurden von unseren Bogenschützen gefällt. Unseren Bogenschützen? Er war's. Allein. Du meinst, er hat uns gerettet? Ja, er lief auf höheres Terrain und tötete sie alle mit seinem Bogen. Das... das wusste ich nicht. Dieser Mann ist ein Meisterschütze. Merkt euch meine Worte. Ja, nicht, dass mich das stört, aber ich glaube, ich weiß, welche Mission das ist. Die kann ein bisschen mühsam werden. Aber ist okay. Äh, da muss ich noch einen Bürger retten. Da war ich doch vorhin gerade. Oh, verdammt. Ihr habt nichts getan. Ihr warst nicht. Nix. Ach, come on. Danke, mein ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein, ein Fahrerheld benimmt. Cool. Ah, das sind jetzt wieder mehr Gläubige unterwegs. Finde ich schick. So Weiß ich nicht. Das müsste jetzt ja hier oben sein, eigentlich. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich muss nochmal aufs Dach rauf und dann muss ich das anders machen. Ich glaube, das war schon richtig. ich hasse das. Wenn er sich wieder weigert, geradeaus zu gehen. Dankeschön. Also, warte mal, jetzt muss ich hier hoch. Ich, ich prüge mich mit allen da oben. Das ist mir scheißegal. Ich will nur da hoch. Alter, ihr bitte. Ah, mit Kreis, okay. Ich weiß nicht, wer mich sieht, aber irgendjemand sieht mich. Ah, die Bogenschütze <lacht> Vor mir steht auch einer. Scheiße. So, und jetzt habe ich dann einen Informanten, den ich machen will. Cool, dann gehen wir zum Informanten jetzt. Ah, da oben ist Flagge. Guck mal an. Ja, meine Flagge hat mir da ins Auge gefallen. Okay, wo ist mein Informant? Ach nee, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Friede sei mit euch, Alter, hier. Wir leben in schlimmen Zeiten, nicht wahr? Ich habe jedenfalls viele Probleme. Ich hatte den Auftrag, einige merkwürdige Vorkommnisse im Nobelviertel zu untersuchen. Und Talas Männer haben mein Gesicht gesehen. Mein Status ist unsicher. Würdet ihr sie für mich eliminieren? Im Tausch für die Informationen, die ihr sucht? Ja. Okay, das ist machbar. Aber ich muss beide töten, ohne dass ich erwischt werde, hintereinander. Ich nehme zuerst den da. Was tut Mann nur? Yoga. Keine. Das Schöne ist, wenn ich jetzt schnell genug weglaufe, dann checken sie nicht, dass der tot ist. Ach, der ist es. Jetzt muss ich einfach schnell genug zu meinem Informat Informanten zurück. <lacht> Dann geht das. Ich glaube nicht immer. Es gibt Missionen, wo das nicht mehr geht, tatsächlich. Alter, ihr! Ihr konnte die, die mich kannten, loswerden. Exzellent! Hier ist alles, was ich über Talal weiß. Er ist ein mächtiger Sklaventreiber, der in Gebieten nördlich der Stadt besetzt, nahe der Barbakane. Er zahlt den Stadtwachen Tribut, damit er in den Schatten operieren kann. Aber nach dem, was ihr mir heute gezeigt habt, bin ich sicher, dass er dasselbe Schicksal erleiden wird wie die anderen. Ich danke euch, Alter, hier. Kein Problem. Ich bin ja, Alter, hier. Ich bin cool. Wenn ich was anfange, dann... ...beende ich es auch. Wait a minute. Alle, der Informant wird jetzt gleich abgeschlossen. Nein. Gibt es also die Möglichkeit da reinzukommen in dem Fall? Dann es muss die Möglichkeit geben. Ich kümmere mich gleich drum. Da weiß würde ich sagen, ich habe 45 Minuten plus 25 von vorher, aber da ich ja eh alles neu editiere, keine Ahnung, wie lange das wird. Kann sein, dass ich bei Fangs bei Minute 15 oder 20 bin. Als Maul. Na, zum Glück bin ich da, ne? Okay, dann gibt es aber die Möglichkeit, in diesen Tempel zu kommen. Ah, wo ist dieser Riesentempel? Ich müsste jetzt gleich in der Mauer sein, ne? Ja. Ah ja, hier geht's ja rein. Cool. Ah, ich bin weg, seht ihr? Ciao. War niemals da. Ich wusste, das ist eine Flagge. Irgendwo da oben ist mein Aussichtspunkt für zwei weitere Missionen. Wenn ich hier hochgehe, komme ich da hoch. Fläche übers Fenster. Ja. Gehst du da hoch? Ja, ah, okay. Braucht Zwischenschritt. Okay, jetzt gehen wir auf Nummer sicher, dass hier keiner rumsteht. Sieht sauber aus. Hätte sein können, dass da jemand ist. denn das ist da hinten ah, jetzt habe ich noch zwei weitere Missionen offen ja hier hat irgend war das nur Schatten hier war irgendwas ganz komisches ja sieht sauber aus dann gehen wir mal runter okay dann habe ich noch einmal ach der Informant ist draußen okay der Taschendieb ist nur hier drin das ist eine Wache ne ne Ihr müsst mir helfen. Ich zahle jeden Preis, den ihr verlangt. Jeden. Das ist nicht so einfach, mein Freund. Doch, ist es. Ich kenne alle seine Kniffe. Er ist ein Feigling, kein Kämpfer. Beim ersten Anzeichen von Ärger rennt er davon. Nehmt diese Karte. Sie zeigt euch seine Verstecke. Ihr versteht nicht. Oh, doch. Ich verstehe. Ihr habt Angst. Ihr nennt euch einen Krieger. Doch ein einzelner Sklaventreiber erfüllt euch mit Furcht. <lacht> Furcht? Nein, das ist es nicht. Was sonst? Es wäre ein schlechtes Geschäft für mich, wo ich doch bereits für ihn arbeite. Ihr? Versteht ihr nun? Und jetzt geht. Verschwindet und ich werde diese Unterhaltung vergessen. Oh. Ich bin nur ein Random Dude, der Kreise dreht. Dann soll jetzt nur noch etwas offen sein. Da ist er ja. Habe ich den großen Alter Ach. hier vor mir? Welch Ehre. Ja, hallo. Ihr seid wohl wegen einer wichtigen Mission hier. Kann Natürlich. ich euch vielleicht helfen? Ich habe Nein. gelauscht und viel erfahren, aber ich habe ein Problem. Ich hatte einige Flaggen aus Masjav, die ich zum Büroleiter bringen sollte. Doch verlor sie, als ich von Gesindel angegriffen wurde. Könntet ihr sie für mich finden? Ich muss zurück zu meinem Mentor, bevor er vom Markt wiederkommt. Seid also schnell wie der Wind. Äh. Wait, wo fängt das an da drüben? Das ist so eine dumme Mission. Der andere wollte mich wenigstens testen und hat mich deswegen genervt. Der hier ist einfach, ich bin zu doof und habe alles verloren. Weil die Menge der Flaggen sagt gar nichts darüber aus, wie lange die Mission ist. ist halt tatsächlich so, dass die Verteilung wichtig ist. Oh. Ups. Das war kein... <lacht> okay. Der darf mich nicht erwischen, sonst ist die Mission vorbei normalerweise. Okay, das heißt, ich habe eben nebenbei noch eine Flagge gefunden, die ich brauche. Cool. Egal. Das ist einfach toll. Ich wusste, ich kann mich auf Meisteralter ihr verlassen. Hier ist, was ich von den beiden Wachen nahe des Felsendoms in Erfahrung bringen konnte. Sie sprachen über einen Mann namens Talal. Sie sagten, dass er viele loyale Gefährten hat, die alle nur zu bereit sind, ihr Leben für den Mann zu geben. Wenn ihr Meister in Gefahr ist, werden sie einschreiten und ihm Zeit zur Flucht verschaffen. Das ist alles. Hoffentlich wird mein kleiner Beitrag helfen. Genau, die Mission habe ich befürchtet. Ich glaube, das wird ziemlich der mühsamste. Scheiße, ich habe noch zwei Bürgerrettungen, die ich verkackt habe, vorhin drin zu machen. Die eine zumindest. Vorsicht hey. jetzt! Dann müsste ich nur noch kurz den retten Kind. Ist voll geil, wie leicht man hier eigentlich reinkommt. Okay, ich habe keine Wurfmesser mehr. Schade. so also random mitten auf einem Friedhof hinten. Was steht ihr jetzt? da herum? So, jetzt. jetzt endet dein Leben! Was? Probiert's! Oh, voll in die Nüsse! Ich danke euch, ich danke euch! Ja, kein Problem. So, das wär's dann. Das heißt, ich hab im Templates auch Partisanen, das ist gut. Die kann man wirklich überall brauchen. Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Aber eigentlich ist dieser Tempel ja öffentlich, so wie es aussieht. Ich verstehe nicht ganz, wieso ich am Anfang dann ausgeblockt werde von diesen vier Typen. Weil wenn ich jetzt einfach runterlaufe, dann greifen die mich an. Weil so bekannt dass Assassine bin ich jetzt auch noch nicht, glaube ich. Oder? Ja, vielleicht schon. Vielleicht ist es einfach zu offensichtlich, wenn ich direkt vorne durchlaufe. Der einzige Gläubige, der einzige Weise mit Waffen... So, da muss ich hoch. Malik, wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Halt's Maul. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Nun gut, folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Babakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein, aber es muss reichen. Ruth, bereitet euch vor, weint still in der Ecke tut was ihr immer tut bevor ihr ans werk geht aber tut es leise spule fort zu aktuelleren gedächtnisabschnitten arschloch okay das ist lager Ja, komm, hoch, jawohl, du schaffst das. Sehr gut. Aufhören, sich wie ein kind zu cool, ich habe wieder 5 Murfmesser übrigens. Ach, da unten ist noch random eine Flagge. So direkt neben dem Marktplatz. Haben wir das Gesicht an der Wand aufgeschliffen? Wo waren das? Hä, hey, das war doch Ach, da oben. Ja, das war zuerst schlau. So jetzt. Okay, jetzt sind wir dann gleich da und das ist wieder so ein abgesperrtes Teil, das heißt ich muss hier außen rum. Dachte ich. Okay, ich muss das doch noch anders machen. Kann ich da? Jawohl, sehr gut. Okay. Das sieht mir jetzt sehr nach einem gesperrten Ort aus. Wo ich eigentlich von Anfang an nichts verloren hätte. Ah. Menschenhandel. Was nun, Slaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen. Ich bin einer so Falle. Mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Ein Einfärchen. Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? <lacht> ihr wisst gar nicht. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch. Hilfe. Helft mir! Wow. Das hat mich jetzt überzeugt. glück <lacht> haben sie dir noch reingebaut. Ja, ihr wollt den Mann sehen, der euch hier gerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. <lacht> ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht. Musset ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Alles klar. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Das einzige Problem ist jetzt, halt dass Pfeilbogen runterfliegen. Also, Pfeile. Es wird nicht zu schwer werden. Komm komm. Ah, leck mich doch. Komm. Ich kann nicht ausweichen. Ja, das sind Heavys, da kann ich noch nichts machen. Ja, ich hol jetzt, so. Den letzten kann man immer einfach nehmen. Jetzt müssen da um Bogenschützen noch stehen, oder? Nur er, okay. äh, okay stirb! Ah ja, das wird lustig Ich lasse mich mal fallen. Ich weiß nicht, ob ich den mit Wurfmessern treffen kann, ehrlich gesagt. Bei dem könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass es geht. Nein! Schon du schaffst das. Heute noch vielleicht. Ah, das war nicht er. Ja. Ups. Ist er da unten? Schaffen wir das vielleicht noch heute, dass ich dorthin treffe, wo ich will? Anscheinend nicht. Äh, ich muss da runter auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass der auf dem Dach ist. Das war sogar der, die Partisan, die ich von random freigeschaltet habe. Teilt euer <lacht> mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die Niedersten arbeiten. Nein, ich verkaufe sie nicht. Ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befallen. Nein, ihr profitiert vom Krieg. Von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr in eurer Unwissenheit. Euren Geist ab. Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. So, und jetzt muss ich weg. <lacht> und zwar ganz schnell. Bin ich noch in den drin, Oh, das ist eine Flagge. Eine random Flagge. Ich muss kurz gucken, wo ich bin. Ne, ich bin mitten in der Stadt. Sehr gut. Das heißt, ich gehe ganz kurz hier rein. So. Schön ist ja, dass es heißt, der unschuldige äh, schwächen mich, also meine Syncho, aber wenn ich, äh, Wachen töte, ist scheißegal, ich kann alle Wachen töten, die ich will, das juckt keinen, weil alle Wachen sind schuldig. Wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß, ich weiß. Für wahr, die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von Dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein. Nein. Ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Malik ist ein Arsch. Was habe ich hier nicht gemacht? Ah, die Aussichtsplattform wurde nicht gemacht, genau. Kann ich nichts führen. Gehen wir jetzt zu Muralin zurück oder gehen wir raus? Ich glaube, wir steigen aus, ja. Was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Mr. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Na, oh ja, der raucht. <lacht> Ist der Opa schon weg? Warum er sie immer an? Es ist seine Maschine. Seine Theorien, aber er hat sie nicht selbst gebaut. Wer dann? Sie? <lacht> Nein, Abstago hat ein Ingenieursteam. Es gibt nicht viel, was sie nicht haben. Aber ich habe den Zusammenbau überwacht. Schätze deshalb, ist er immer wütend auf mich. Er ist ein Arsch. Er steht unter großem Druck. Wie wir alle. Unglaublich, dass Sie diesen Kerl verteidigen. Warren rettete mein Leben. Wenn er gerne ein bisschen herumbrüllt, lassen Sie ihn. Okay, mehr kann ich mit da nicht reden. Ist der PC hier noch an? No. Ich lege mich nicht hin jetzt. Wer rettete ihr Leben? Sie sind nicht der Einzige, der nachts nicht nach Hause geht, Desmond. Moment, Sie sind eine Gefangene? Als sie auf mich zukamen, habe ich gerade meine Doktorarbeit beendet. Die Uni hat deutlich gemacht, dass ich dort keine Zukunft hätte. Sie mochten das Thema der Arbeit nicht, nannten es Pseudowissenschaft. Oh. Sie sagten, ich würde die ganze Fakultät in Verruf bringen. Es war überall dasselbe. Bei den anderen Unis und Firmen, wo ich mich vorstellte. Mir gingen ziemlich schnell das Geld und die Zeit aus. Und ich war so kurz davor, Kellnerin zu werden. Dann kam ein Brief. Von Wittig? Er verfolgte meine Karriere seit dem Erstsemester und wollte mich treffen, um über meine Zukunft zu sprechen. Sie können sich nicht vorstellen, wie gut das tat. Also habe ich ihn getroffen. Was hatte ich zu verlieren? Er bot Ihnen einen Job an. Ja, hier bei Abstergo, um beim Animus-Projekt zu helfen. Es bot mir eine Chance, meine Professoren zu widerlegen. Wie hätte ich das ablehnen können? Ich habe den Teil verpasst, wo Sie gefangen wurden. Manchmal frage ich mich... Ob die nicht hinter allem stecken. Ob die das alles so manipuliert haben, dass ich in diese Situation kam. Die können das. Die können alles. Ich habe nicht nachgedacht, als ich zusagte. Sie haben mir sogar gesagt, dass ich kaserniert werde. Für sechs Monate, maximal ein Jahr. Wenn das Produkt fertig wäre, gäbe es keinen Grund zur Geheimhaltung mehr. Aber bis dahin sei ich ein Gast der Firma. Zumindest haben sie das gesagt. Und als er fertig war? Sie kamen, als ich schlief. Drei Kerle. Bewaffnet. Sie zerrten mich aus dem Bett. Gott, das Schlimmste war, dass ich sie kannte. Einer von... I sie haben Witze gerissen. Ich wollte weglaufen. Er schlug mich. Und dann sagte er mir, dass ich sterben würde. Gott, was haben Sie getan? Nichts. Ich habe mir dauernd gesagt, ich träume nur. Und dann kam Warren. Er schrie sie an, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Und sie gehorchten. Unglaublich. Er ist kein glücklicher Mann, Desmond. Ich würde nicht einmal sagen, dass er ein guter Mann ist. Aber er hat mich gerettet. Sie kamen nicht zurück. Und er hat versprochen, dass sie nie wieder kommen würden. Sie sitzen immer noch hier fest und arbeiten für die. Aber ich lebe. Wie auch immer. Ich muss den Animus reparieren. Wir sehen uns morgen, Desmond. Gar nicht müde? Kann nicht reden, hab zu tun. Okay, das war's also. Okay, das ist cool, dass man so Hintergrundgeschichten noch kriegt von ihr. Das finde ich echt interessant. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich von ihr so viel Hintergrund habe, weil ich das nie gemacht habe, so aufdringlich. Ja, wir gehen noch kurz schlafen. Das ist Spiel speichert. Lassen uns wecken und dann ist fertig. Was zum Jemand war hier drin. Oh nein! Wie überraschend. Sieht aus wie ein Zugangscode. Huh? Das wusste ich gar nicht. Hä? Damit kann ich wohl noch mal bisherige Kapitel spielen. Genau. Okay, Okay, ja, das brauche ich nicht. Ich habe eigentlich alles gemacht da. Ja. Außer halt die einen Vasallen, aber.. Cool. Ach ich wirklich ein bisschen. So, ich weiß die Zeit. Ich weiß nicht mal, was für Zeit das wir haben im Video. Ich entschuldige mich immer für die Zeit, aber weiß ich genau, dass ich drei Viertel vom Video rausschmeißen. Dass ich drei Viertel vom Video rausschmeißen werde. Ähm, also. Komme ich mit diesem Code auch darüber? habe ich noch nie gemacht ganz ehrlich na wahrscheinlich nicht okay Okay, nicht wirklich spannend. Geh mir schlafen. Irgendwas mit Answers. Raus aus dem Bett, es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Mr. Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drin bleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag, auf hundert verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im Geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht sie so besonders, so clever, dass sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden. Es sind Geschenke, Mr. Miles, von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Okay. Interessante Theorie, die wir nächstes Mal verfolgen werden. Ich bin jetzt mal wirklich...